Spieler in Zahl, heute zwei Spieler. Da machen wir das so. Ich bin grün und du bist rot du bist tot. So. Weil das cool ist. Zwei Spieler blickst du deinen Partner an und sprichst dann springst dann auf ihn, dann bist du cool. Wenn den unterschied anderen trägt, sind ihre Aktionen viel krasser als sonst. Okay. Interesting. Ja. Nehm ich nehme meinen Main den mein Lila Nehmen wir mal wieder den grünen. Ich werde dann ab nächste Woche äh, nächste Video wieder. Wir behalten alle andere Outfits? Nee, nee, das ist halt nur wenn man wechselt. Du kannst aber wieder immer wieder ändern. Okay. Nehmen wir irgendein Outfit jetzt, was wir noch nicht gezeigt haben. Mhm. Da, wo Wie, neu also steht. ich da wo neu steht. Das steht nicht mehr, weil das so dumm geregelt würde. Was mache ich denn? Outfits. Okay. Also, ich würde äh, sagen, äh, ich nehme mal diesen... Ich nehme den, den Berg. Darf ich die Milchflasche nehmen oder hast du? Schon hab ich schon, die Milchflasche habe ich schon ah ähm, um, die Mülltüte <lacht> Mülltonne, ich bin ja auch Müll. Okay. So, erstmal Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Yoshi. Mit, mit, wir spielen mit. Mit dem Yoshi. Mit, nein, nein, wir spielen mit. Yoshi. Okay, <lacht> wir nennen ihn jetzt auch jetzt Yoshi. Okay, wir sind hier geschrieben, bei diesem richtig geilen Level. Süffchen. Nein, nein, wir haben letzte Folge, äh, nee, vorletzte Folge Minenwagenhöhle gemacht, das war bisher die beste, das beste Level, was ich, ich, ich, ich, kann nicht kriegen, egal. Wir machen weiter mit Zugreise, mit Pfiff. <lacht> <lacht> Fuck, sehr gut. Mein Mund ist trocken, okay, lass mich. <lacht> Sieht man. <lacht> Und hört man auch. Egal, so, let's go. Alter, ah, duck mal, duck dich mal, duck dich mal. Nein, nein, nein, nein, nein oh, lass, mal, lass, mal, ja. lass, mal, lass mal, lass mal, lass mal, duck dich mal. Ich kann auch ZR, ZL nein. einfach LOL! No. Ey, was ist das? Aber oh, Dain, wir müssen aufpassen, wir waren nämlich 100%. Ah, nein, nein, lass mal, lass mich mal los, lass mich los. Äh, nein, ja, warte, ich bin auf die. ich bin dumm. Was mach ich? Nein, lass mich, hör doch auf, du machst alles, weil nicht, nicht, nicht schießen, nicht schießen. Wir brauchen es noch, nein, lass mich. Okay, oh mein totales Desaster hier. Vielleicht Warte, andersrum, andersrum, andersrum, du gehst auf mich drauf. Vielleicht, okay. Vielleicht erzählen wir erst mal, was es überhaupt macht. So, äh. Uh, krass. Uh. Ich mach mal hier ne? So, schieß mal irgendwas ab hier. Okay. Warte, ich muss das öfter. Teil muss. Ah, wir teilen uns die Eier, das ist cool. Oh! Nein, mein hm. hat, glaube ich, unendlich Eier. Okay, du musst jetzt auch, du musst man jetzt auch passen. unendlich Eier, wenn, man, wenn, wenn ich auf dir drauf bin, hab ich unendlich Eier. Sicher? Ja. Also du musst gucken. Ähm, wir brauchen nämlich alles. Warte, nicht, nicht, dass das was im Vordergrund okay. ist, das nehme ich. Oh, Junge, dann hört nicht zu. Oh, uh, zwei rote. Jum das Level habe ich schon mal alleine gespielt. Sei leise. Hör auf zu spoilern. Habe ich nicht, meine. ich. Achso, okay. Das, ist das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Spiel spiele. Achso, leise. So. Dich nehme ich nicht mit, anscheinend. Aber dich nehme ich mit. Krass. Soll ich den schießen ab? Oh, okay, nur Münzen. Ich gehe mal ein wenig mehr auf den Mikrofon. Okay. Ich auch. Okay. Was das? Karamellblocks. Das das habe ich auch schon mal gezeigt, das karamell kostüm Okay, dann lass uns mal ein wenig alle darum bewegen. Warte Hui, okay. Warum ist das eigentlich ein Berg? Sieht, sieht das für dich aus wie ein Berg, das Kostüm? Schon. Findest w du? Ich? Nein, nein, nein, ich will ziel! Das war mein Ziel, es ist die <lacht> Warte, warte, warte, warte, warte. Oh. nicht, nicht, nicht, nein, nicht hoch, nicht hoch. Da geht's weiter, glaube ich. Ach nee, warte, wir müssen, wir können doch noch gar nicht hoch. Ach so. Ja. Wow. Da wow. ja. kam einfach aus dem Nichts. Okay, ja, Achtung. Ähm. Du musst mir helfen. Das, ah. das ist das ist der richtige. Die anderen ja. sind alle böse, sieht ja. man ja. Das Ist alles Fakes, alles. Äh, da dein Item. Fanboys. Na, na, lass mich los, lass mich los. Ich will, ich will frei sein. Aua. Aua. Ich will frei sein. Lass mich los. Aua. Äh, aua verdammt, komm her ich und zack, du bist meins. So okay, wir haben jetzt, du hast keine Eier, ja, mir äh, hat eigentlich, ja, egal. Alles wir, klar, haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt einen Teil von oh, irgendwas, was wir brauchen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nein, mein Kostüm das ist deine Schuld. Jetzt habe ich das ganze Level dann nicht mehr. Oh Gott, die Folge ist bisher schon sehr oh, warte super. Warte da oben, hier sind Münzen. Uh, hier war ein Teil davon. Achso, von ja. Schienen. Ach so, wir sammeln Schienen. Ich sehe es im Hintergrund. Okay. Oh, hey, einer von uns. Ja, jetzt hast du die. Dann musst du, dass du dich nicht treffen lassen. Da, da kommen wir doch gleich erst hin. Oh. <lacht> ich hab da schon was gemacht. <lacht> <lacht> Ey. Yoshi. Warte, oh, hier ist noch was. <lacht> Münzen. Lass mich los. Lass mich Kann ich da überhaupt los Lust von Lusti. Warte, warte, ich will auf dich drauf gehen. Das ist lustig. Yoshi! Okay, es war rot, aber wir gehen über rot. Weil es ein krasser Boy ist. Heia! -ja. ja. Okay. Ich nomm mich noch. okay. <lacht> <lacht> Wie du so ganz langsam dich ran raus. Ganz langsam. Hey. Speedrun. Speedrun. <lacht> nee, natürlich nicht. So, und jetzt können wir weiter zur nächsten. Zum nächsten Ort. Was machst du? Warte, gehen wir auf mich drauf. Warum? Ich habe keine Eier. Ja, du hast doch unendlich Eier. Habe ich nicht, doch? <lacht> nein, habe ich nicht. Doch, wenn du auf mich drauf bist, hast du unendlich Eier. Warte, warte, warte. warte. Habe ich eben nicht, schau. <lacht> ah, doch. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe glaube ich einfach nur ein Ei von dir geschmissen. Nein, nein, aber du achte hast Eier. mal. Achte mal auf vor und ich hintergrund. Mir da, da da oben da oben. <lacht> nein, nein, du? warum machst du nicht? Du musst so schießen. Du bist oben. Ja, ich bin für dir extra weggeschmissen. Nein, ich will nicht. Alter, dann geh ich doch halt oh, Wenn da jetzt... Alter, weh, da war jetzt rote Münzen, ich rast so aus. Ich will jetzt hier 100%. Äh. Vertraue mich jetzt auf dich. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich nicht mit. Okay. Den die mir wird nicht... So, das ist meins, du bist meins, du bist meins, mein besitzt, besitzt, genau. Okay. Sehr interessantes Level bisher. Da fand ich das andere besser, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ja komisch. Oh, du dich treffen lassen! Nein! Wir dürfen nicht das Level nochmal machen. Die... Schießt bitte alle ab. Okay. Was? Nein! Wir haben eine Blume übersehen. 100%! <lacht> ah, braucht man nicht. Okay, was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay, wir sind beim richtigen Zug. Warum ist das wie 8? Oh verdammt! Nein! ich reg mich gerade so krass auf. Okay. Wir haben alles, außer eine Blume und eine runde Münze. <lacht> Das ist nicht dein Ohr. Und die Herzen, die haben wir auf jeden Fall auch wieder verkackt. Aber das Level scheint nicht sehr lang zu sein. Immerhin. Ja, da sind wir schon. Da sind wir schon wo? Ach, man muss hier ja nach vorne, glaube ich. So, ja. Ja, okay. Oh, hier ist das Ziel. Na dann, warte, warte. Nein, komm back! Yoshi Dance. Yoshi! Joshi! Okay, Alter, dann, dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Sachen gefunden haben. Yay! Yeah. Deine Schuld ist. Nein, deine Schuld. Die ist aber durchgerannt. 10 Euro kriegst du nicht mehr, weil du mitmachst. <lacht> <lacht> warte, warte, warte, wir was machen! Oh mein Gott! Ich, einmalig! Einmal kostenlos! Oh. Oh. Oh. Oh. Jetzt geht's, ab. Jetzt jetzt geht's machen, ab! Ich will machen! Gold! Kostenlos! Gold! Papiermünze! Gold! Oh... Oh... Nö... Nee. Nee. Vielleicht können wir noch eine Mülltonne, aber diesmal ist Lila! Ein Kon ich hab eine Condorbox! Ich hab grad was anderes gelesen! <lacht> was? Eine Condorbox! Okay, super! Was auch immer das um, ist! Okay, mal! Am das... Am besten reden, reden wir jetzt! Reden wir jetzt gar nicht mehr! Am besten vegan. Ich habe jetzt gar nicht mehr. Okay, ich wechsle kurz mein Kostüm. Wir wechseln jetzt auch dein Kostüm. Ich wünsche ich dass du jetzt in deiner Mülltonne wieder lebst. Ich bin aber äh, da Hast äh, du den, den Zug schon? Äh, nein, aber ich will dass du da bist. <lacht> Der will ich jetzt ich Das Wasser ha, ha. sein. Das ist Wasser? Ja, dann sind wir beide jetzt die seltensten. Aber wir sind so selten. Ich muss natürlich noch zeigen, wo die ganzen Sachen sind. Haha! <lacht> so warte, aus. warte, warte, das muss ich noch zeigen. Guck dich, guck dich dieses. <lacht> guck dich das hier. Nein, nein, guck dich das, so das so so rote Yoshi, Yoshi da an! <lacht> nein, nein, nein, nein, lass mal bestehen mal wir gar nichts. Guck mal das rote Yoshi da am Zug. Weg mit dir, Alter. Du bist irgendwie so ein Lappen. Guck mal, wie cool dieses das Rad bewegt. Und deine Räder ja. bewegen sich auch. Meine? Krass. Und getroffen. Wir spielen jetzt hier mit den krassesten und teuersten und.. Ja, nur von Gucci? Nur von Gucci und Supreme. Wie wir alle wissen, weg mit dir. Oh Gott, ich dachte, ich bin jetzt runter. Weg mit dir! Warum kriegst du dieses... Na, ja, wir haben verkauft. <lacht> <lacht> Nein, ich brauche eigentlich. Ich brauche doch. Hör mal auf, auf mich drauf zu gehen, Alter. du bist doch der Zug? Ich hab mich. Achso, ein <lacht> Zug auf den Zug. <lacht> ja. Choo choo! Brrrr! Ich will das nicht, wenn ich nochmal spielen darf. <lacht> ich auch. Das ist <lacht> <lacht> Nee, ich guck jetzt auf YouTube nach, ehrlich. Ich bin dann kurz die Aufnahme. Warte, dann restarten wir. wir. starten wir. Ich <lacht> wüsste <Das lacht> Einen Moment. Lass mich in Ruhe. Ich weiß wo. So, wir gehen hier nach rechts. Nein, nein, nein, Warte mal. Nein, nein, Nein, komm, komm, komm, komm, komm. komm. Nein, nein, nein, komm, komm, komm, komm. Ich nehme auf. Ja, ich nehme auf. dann hier hoch. Nein, wir gehen nach unten und dann nach rechts. Dann sehen wir dieses Haus hier. So, die Scheigers waren da oben, wir waren aber nicht oben. Ding ist aber, wir hätten nach oben gehen sollen, weil... Weil, weil, hier oben, fehlt uns eine rote Münze. <lacht> ja. Ey, wo ist die rote Münze? Ich kann es echt nicht fassen, ne? Ich kann es echt nicht fassen. Immer diese scheiß Geschenke, die immer so krass versteckt sind. Also, das ist schon das dritte oder so. Das zweite oder dritte. Ja, das ist ja auch schon verloren. Wir haben jetzt alles. Ich stelle das eigentlich irgendwie rein. Und dann machen wir weiter mit dem Land. Level. Und dann gehe ich nach Hause und dann esse ich ja. und dann trinke ich heißen Kakao und spiele etwas mal. Wow. Mein Bruder ist ein wenig komisch. Bist du mit leben? Wenn ich mit ihm spiele, ist es auch ein wenig komisch, was wir machen, aber bist du mitleben. Ist jetzt nur diese Folge so. No. Und dann nie wieder, weil die weil das Nein, ähm, ich viel zu habe, Nein, ich werde gezogen. <lacht> <lacht> Ach, ich jetzt So, äh, weil ich würde sagen, nein, nein lass uns das. Wir machen weiter mit ähm, gemalteten Magneten. Und äh, vorab gesagt, wir werden erst, nachdem wir die Welt durch haben und zum nächsten können, werde ich erst äh, die anderen Level mit den Schnuffelchen und mit dem Blockerfeller machen und was auch immer. Aber lass mal erstmal Outfits wechseln. Ne, ne, ne, lass einfach bleiben. Ja, also, das du, lass, du Warum hast du kein Outfit mehr? Das finde ich nicht okay. Das war okay weil ich das wieder. Das oder wollen warum, oder warum wir tauschen? <lacht> nein. nein. Komm, okay. Das Wasser war. War mal damit gemauserte Magneten! Ich finde das Wasserrad für sie voll cool aus. Es bewegt sich auch Ge so Ge mal. etwas mehr. Das Rad bewegt Nicht so nah dran. <lacht> ja, ja. ja, ja. Und dieses, dieser Zug, dieser Hut, einfach mal den, <lacht> von dem Jörn, <Gosh>, das <lacht> ist zu dumm. Aus. Oh ja. <lacht> Warte mal, hinter hinter mir zieht. Ah, jetzt zieht, genau. Da, siehst du da? Siehst du das da? Im Vordergrund? Ja. Also, also aber, geh mal weg von mir. Im Hintergrund hier diese Box. Wow, du kennst du die noch, kennst du die noch? Die ja, die sind aus den aus den ja, ja. ja. Hä? Als, ob das Als ob, ey, das ist ja voll lame. Ich dachte ja. gerade, das wäre voll das geile Easter Egg. Jetzt bist du ein Magnet. Hä? Bäh! Hä? Oh, lol! Oh, wie cool! Warte, warte, ich will die kissen, Ich will die kitzeln, genau. Ich will die kibbeln, kibbeln, kibbeln. So, diese Mäuse. Ähm, ich erklär kurz die Gegner. Die das sind hier die. Die haben die, großen die Stöckel. Die haben die Sperrgeist. Ja, die haben. Das sind die Sperrgeist, die haben. Dankeschön. Dann nehmen wir Eier. Dann habe ich. Dann hast du das Problem Ich finde das nervig, dass man nicht ausschalten kann, dass man die ganze Zeit auf sich drauf gehen kann. Das nervt mich nicht. Ja, ja, ja. Okay. Warte, da oben. Spring mal, warte mal, warte mal. <lacht> wir können cheaten. <lacht> oh mein Gott! <lacht> Oh, das ist sogar die erste. Hä, Hätte man auch so hinkommen können? Ja. Ach so, hier durch? Nee. Doch, wir doch, müssen. Wir Ach, mal... warte. Nee, nee, nee, warte, warte. Guck mal, guck mal, guck mal. Nee, lass mich los, lass mich los. Guck mal. Nee, hä? Machen wir den Hintergrund. Den Hintergrund? Oh, das können wir abtreffen. Nee, nee, aber ich glaube, man muss ja einfach das Ding da wegmachen. Und dann könnte man hier das raufpacken und dann können wir nach oben. Ah, ja. ja, ja, okay. So, haben ich Magnet. die richtige Lösung zeigen. Ja, ja, ja, damit... Jeder weiß, wie es geht, so weil ich spiele ja jetzt auch gerade nicht jeder Multiplayer. Ich spiele auch nicht immer Multiplayer. ich will, ich will, ich will. wir machen abwechselnd mit da oben. Jetzt. Also, zack. Ja. links, links. Hm. Okay, gibt es noch was Okay, jetzt diesmal alle roten Münzen am besten sammeln. Das wäre sonst sehr blöd. Jelly Beans, Flug, Zack. Zack und dies ist die zweite juhu viele gibt's in diesem oh. ach so warte ich, ich dachte gerade ich bin du <lacht> warte wie viele gibt es in diesem level 1 2 3 4 5 brauchen noch 8 wir brauchen auch fünf ähm, rumstreunende da. oh, ich weiß nicht abschießen sorry warte mal wie viel sind das, ja, ja. das sind sieben ich bin dumm <lacht> ich auch keine sorge kann ich kann das ist ein Mauser. Das ist ein Bowser. Mauser. Mhm. Nein, nein. Das sind einfach ganz normale Mäuse. Der hat eine rote Münze. Ist das nicht Mauser? Ich wusste, der hat eine rote Münze. das Mauser Mütze. Mauser aus dem zweiten Teil von Mario? Nee, nee, nee, nee. nee. Der sieht anders aus. Nee, den gibt es schon seit dem Linksteil. Teil. keine Warte, warte, warte. Oh, lass mal, lass mal. Den kann man abschließen. <lacht> Zack. Uh. Uh. Oh, schade. Das ist echt ein bisschen nervig, dass man sich die ganze Zeit so... Ne? Mhm. Die Maus hat also die Magneten geklaut. warte, warte, warte. Sturz Cookies Hearts, 12 Cookies, oh geil. Äh, Omas-Cookies. Was ist eine Katze? Das ist eine Katze. Was ist das für ein Raum? Okay, warte, das ist ein Rätsel. Äh. <lacht> okay, das ist cool. Sammeln wir schau, dass ich jetzt dass Äh, ja. Sammle alle ein, sammle alle ein. Schnell, bevor, bevor die Katze tot ist. Bevor die Katze stirbt. Hä, wo ist der Magnet? Da ist der Magnet. Okay. Ich hab die alle mit den Magneten... Warte, wir wir nicht weitergehen. Vielleicht gibt's hier noch Und was. Vielleicht kann man nach oben. Kann man nicht nach oben? Nee. Sicher. Ja. Das sieht so aus, als könnte man hier einen Magneten packen, aber kann man wohl nicht. Aber die Katze ist lustig. Ah, ja! War doch klar. War so klar, das ist immer so. Yoaster Cookies. Aber was? Oh, verdammt. Oh, da oben ist was. Ach so, warte. Ja, nein, nein, nein, nein, noch nicht machen, noch nicht machen. Nicht machen. Oh, doch, doch, doch. Ich dachte gerade. Das, das muss man machen, denke ich gerade. Okay. Gut, gibt es hier noch irgendwas? <lacht> ich will so die mit. Ja. Nein, das geht doch nicht. Dann kommen wir nicht weiter. Ach so, ja. Nein. Pack dir Magneten da wieder hin. Dankeschön. lustig natürlich. Äh, genau. So. Mause. Zack. Zack. Oh Leute, das wollte ich gleich nicht machen. Nein, der Maus, die Maus. Ja, rote Münze. Rote Münze. Nein, warte, wir müssen genau in dem Moment, wo die Maus die Münze hat. Waren oh, beide keine? Ja, warte. Nein, warte, hier. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Ach so, Leute. Ich dachte... Oh, verdammt. Ich hab falsch gedacht. Okay, Alles gut. Also nicht falsch gedacht, aber halt falsch mit dem... Was ist das? Weiß ich grad nicht. Wow, was hast du gemacht? Ich was hab du stamm Hä, Was ist das für eine Perspektive gerade gewesen? Was war das? Ich hab eine Stamm-Vortrag gemacht. Verdammt, ich hab daneben... Okay. Lass uns mal eben ein paar Eier. Lass uns mal eben... Lass mich los. Achso, ich kann dich nur gerade auswerfen. Ist halt voll... Ich dachte, man könnte schießen. Oh, Komm mal weg. Zack. Warte, warte, nicht weitergehen, nicht weitergehen, nicht weitergehen, nicht weitergehen, nicht weitergehen. Ich würde gerne das Ding hier abschießen. Das sind doch so ja, aber ich brauche Milzen, weil wir brauchen insgesamt 100 Hab ich Halt's mal. Halt's mal. <lacht> Aua. Die bist ihr Schild, Alter? Das <lacht> oh. Das war echt dumm. Nein, ich nicht, nicht machen. Ich ja, mache, wir nur eine. Ja, ja, eben. Ja, ja, lol. Das soll man so gar nicht machen, aber ist mir jetzt egal. Ich brauche, ich brauche die Eier. Was gäbe es denn sonst? Gibt's hier irgendwas? Ich glaube, das soll man eigentlich gar nicht hin. Ich soll man einfach gar nicht hin. Mir egal, ich hab das Spiel gesheatet. Zack! Da. da soll man Hä? Soll ich die aufnehmen? Ja. Nein, nein, Was machst du? Nein! Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell! Nein! <lacht> nein! Du kommst morgen Abend in den Grill. Nein! Nein! Du kommst jetzt her! Aber in den Grill mit dir! <lacht> Schön, ja. Tschüss! Hi. Das ist eine Strafe dafür. Hier schenke ich dir. Aber oh, lass mich in Ruhe. Oh, Leute, hier war was. Hä? Du bist gestorben. Bin... Okay, warte, was gibt's hier? Das machen wir jetzt aber. Das schaffen wir jetzt. Alle blauen. Verdammt. Nein! Sind so ich hab's nicht. Wir müssen alle. Ja, ja, ja. Nein, wir was! Haben, haben Nein, das gibt's doch nicht! Wir sind ja noch schlechter als du! Eine ich weiß ich ja aber! Ja, wir sind zwei? so scheiße! Oh, ich abkürzen. Abkürzung! Kann man nur so blöd sein wie wir! Wie du! Wie wir! Wie Bier! hat ah, eine Route! Eine Rute. Oh Junge! Backe doch nicht so! Rock, rock, nicht so! Danke! Ich hab mich ausgezogen! Verdammt, das wollte ich nicht! Noch nicht! Warte, wir brauchen das mit den Magneten von vorher. Komm, komm, sammel hier. Warte, ich hab's doch gleich gezeigt, wenn man hier Schlafattacke gemacht, Dann macht er zwei auf einmal. Na komm, pass schon alle. Warte, hä, wie machen wir das? Jetzt einfach nehmen, weil jetzt ist ja hier die Tür offen. Ah, ach so. Alles klar. Warte, wir brauchen aber. Oh, da hab ich's gesehen. Ähm, ja, ich habe die Herzen. Ich hoffe mich nicht treffen lassen. Uh uh, uh uh. Eine rote Münze nur. Okay, immerhin haben wir die. Ah, also, das ist falsch platziert. Das muss weiter runter. Echt? Doch, guck. Brauchen zwei. Steht da sogar? Echt? Da, da, da oben ist noch eine. Äh? Wo? als ob da oben eine ist. Oh. Aber ich entschieden jetzt nicht. Hör <lacht> äh, mal auf, ich will es legal machen. Also, also, ich würde sagen, äh, versuch mal das. Nein, nein. nein. Lass mir mal los, lass mir los. Mal. Ich nehme mal das. Warte, nein, das passt schon. Ich schau, das schafft man. Ja, weil ich das weggemacht habe. Eigentlich. Ach so, warte. Ich weiß nicht, ob man das sonst schaffen sollte. Ich pack's aber erstmal wieder hin. Oh von der... Jetzt Jetzt habe ich, glaube ich, weggeglitscht. Nein. Nein, nicht weggeglitscht. Nee, mit dem Ei vielleicht, mit dem Ei vielleicht. Ach. Ja, komm. Was ist? Mein Bildschirm ist ausgegangen. Warte, das ist schnell dich raus. Vielleicht mal gucken. Achso, warte, man muss hier... Dann geh mal weg von mir, geh hier mal weg von mir. Wo ist das denn? Wo, wo ist der Magnetin? Ja. Danny. Warte, warte, warte, warte, komm mal, komm mal her, komm mal her. Warte. Wenn wir regeln das. Wir machen das jetzt erstmal in Sheet-Mode. Geht das so? Ja, aber nur weil ich da drauf war, oder? Spring. Da ist nichts. Wo ist das hin? Bei <lacht> dem Tennis ist das auch passiert. Das ist haben einfach ah, geglitscht. Ah, hier ist es, das ist. Ja, aber warte, ich will das jetzt, jetzt sehen, wie man das richtig macht. Das weiß ich nicht. Also so ist es ja normalerweise, ne? Ja. Wie soll man dann da hochkommen? Warte, warte, vielleicht von hier. Ja, ja. So vielleicht soll man von hier nach oben. Ja. Aber oh! Ja. Weil dann geht es ja noch höher und dann kann man mhm. so. Ah, okay, Leute, dann bist du Bescheid. Ähm, das müssen wir am besten auf der anderen Seite packen. Ne! Juhu! Jetzt <lacht> <lacht> <lacht> oh nein Noch ne Katze, warte du machst jetzt Warum liegt der Crack auf dem Boden? Warte, ja! also nein nein rote Münze, rote Münze, rote Münze Schnell sammle die Münze ein Ich versuch's, ich drück die ganze Zeit äh, essen Ich esse euch alle auf Nicht <lacht> mich, nicht mich, ich bin in deinem Team okay? Die Maus hast du mir gar nicht, oder? Hä, warum, warum verfolgen die mich nee, die nicht? Warum, mich warum ja, klauen die mich nicht? Schauen. Ja, aber warum klauen die mir nicht äh, meine Eier? Das machen die sonst immer in den anderen Teilen. Du hast jetzt meine Eier geklaut, Danny. Ja, ja, ich bin die Maus. Die ist, ist wieder nach oben gegangen. Wir müssen alle killen, damit 100%. Jetzt, das ist so äh, der ist immer noch oben? Hä? Der ist geglitscht! Jetzt aber... Hättet mmh. Hä, der ist einfach gespawnt, hast du es gesehen? Hey, guck mal, die Magnete, die so zusammen damit die aufeinander blicken. ja komm zu mir kommt zu mir genau genau okay wir haben alles ähm, du nimmst ein magnet ich nehme ein magnet siehst du wie die sozusagen ja ja hab's gesehen hab's gesehen so schläft jetzt. ja die respawn glaube ich immer nur ist egal haben wir bisher auch alles ich denke schon ja. äh, <lacht> äh, <lacht> was okay warte lol Okay, das war. LOL! Als ob zwei rote. Zwei tote. Ich und du zwei tote. Warte, warte, warte, Halt's Maul, tut's nicht. Schnell. Juhu! Nein, okay, wir haben alle roten. So, du hast aber, Danny, du hast die Leben, du musst aufpassen, dass du nicht stirbst. Ich glaube ich hier auch das Ende. Also, du musst aufpassen, du hast kein Ding mehr. Ja, ja, aber du musst aufpassen, weil wir brauchen hier alle Leben, so. Moment. Hä? Okay. Einen Moment, geh mal weg von mir. Ich ah. glaube. Okay. Hm, nee. Wir brauchen noch eins. Können wir nicht eins von vorher mitnehmen? Können wir nicht irgendwie so eine Tür erschaffen? Hey, du da im Hintergrund. Hey, du da im Hintergrund. Uff. <lacht> nee, nee, nee, dann geht die Tür kaputt. <lacht> yeah, das ist ja blöd. Warte, vielleicht ist ja irgendwo was versteckt. Hier vielleicht? Nein, warte, nimm mal, nimm mal, nimm mal mit. Ja, nimm mal ja, ich mit. hab' eine Idee, ich hab' eine Idee. Einfach nach rechts? Genau. Shortcut! Hui! Warte, ja. also, ja. geh, geh du hoch? Warte, nein, nein, nein, das soll man anders platzieren. Das soll man hier platzieren. Damit man und hier hochkommt. Versuch mal, die andere zu nehmen. Dann nimmt man den hier, packt man den da hin. Nein, nein. Warum, ah, ja, warum, ja, wa so. was, was machst du jetzt nein, schon wieder? Nein, nein, Ich meine hier einen hin und den anderen Ja, ja, aber jetzt kommen wir da nicht mehr... Ja, aber komm, lass mal die Treppe machen eben, zu, zu, zu kurz. Zu kurz. Ja, okay. zum Kotzen, genau. Ne, ganz kurz. Okay, jetzt habe ich den. Ja, dann nehme ich den jetzt. Okay, äh, das ist ein wenig zu hoch, Danny. Das müsstest du ein hm. wenig ändern. Ich, so, ja, so. das passt schon. Ich bin auch noch nach oben. Yeah. Okay, da warte, oben. vielleicht gibt's es auch. Oh. Juhu! Verdammt! Du! Noch eine übersehen? Hey, LOL, als ob das die letzte war, <lacht> ich habe das Ding einfach mit einer Schnappattacke weggehauen. Haha, toll. Als ob wir jetzt drei Blumen übersehen haben, <lacht> das geht super. Wo haben wir drei Blumen übersehen? Was ist los mit uns? <lacht> okay, dann komm halt nicht mit. Nee. Nein, und oh, das alle nehmen. Okay, schnell zieh! du aber nicht. Oder braucht es nur einer? Nur einer von uns braucht alle Leben, das passt! Schon, da aufzuquetschen! So, so, dann würde ich sagen, schneiden wir noch rein, wo wir alles finden, und dann war's das so. Oh. Jo! Geil, wir, uns fehlen einfach drei Blumen! Wo waren drei Blumen? Das war so ein langes Level, und es war. Es war. Wie fandest du das Level? Komm mal mit näher ran! Na, komm mal näher ran, hoffe auf dich anzuhören. Ja. Auf Langweilig. Nein, ich fand's gut. Ich, ich, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich fand das mien level immer am besten. Ja. Und jetzt können wir weiter! Irgendwohin! Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Jetzt noch, äh... Mann, die drei. Bekommt. Aber ich mache euch mal ein Kostüm. Natürlich. Ich brauche kein Kostüm. Ich bin die Kuh am. Die haben wir schon. Egal. <lacht> Spaß. Dann nehme ich dann nehme ich jetzt wieder die Flasche. Du Flasche. Wir sind die Kuhmeister. Mhm. Okay. <lacht> ich, glaube, ich glaube, hier ist die dritte. Hier drinnen. Vielleicht kann man doch nach oben, irgendwie. Nee, die kann man nicht hoch. Wir können es ja mal versuchen. Mit, äh, ne? Komm mal her. Mhm. Mit Räuberleiter? Ja. <lacht> Räuberleiter. Ja, ja, das Räuberleiter. Yoshi Yoshi-Leiter. Ja, komm. Nee, wird schon nichts sein. Vielleicht bei der Katze. Nein, nein, nein, nein, Oh, das war knapp. Die Affe Katzen nicht auch. Wollte ich gar nicht, was laufe ich? Okay, das Okay, let's go, bin ready. Ich auch. ach so ach so verdammt! Mach! Nimm doch, nimm doch! Okay, okay, okay Oh mein okay. Gott, ja! Oh mein Gott, okay, okay, okay, okay. okay, okay. <lacht> warte, warte, warte, okay. Ich hab das alles alleine gemacht. Hä, <lacht> hey, war doch so. Okay, du hast mir <lacht> nach oben geholfen. <lacht> Ach da oben! Da oben! Warte, warte, da brauchen wir eigentlich die Magneten ja, für. Komm, so. lass, es, lass es real hier, machen hier. mit Magneten. Magneten. Ja, ja, aber wir müssen erstmal nee, hier die Tür aufmachen. An ja, stimmt, stimmt, stimmt, Zack, so, Tür offen. Den können wir mitnehmen. Magnet mitgenommen. Aua. Ah, so, ist mir egal. Ja, nimm du ein Paar ja, mit. Okay. Yeah. Warum haben wir das nicht gesehen? Weiß ich nicht. Oh, Mann. Das hätte man doch so sehen können. Gewesen. Ja, nur noch einen, noch einen, noch einen! Billiger, billiger, billiger, eine noch! Hier wollte ich noch nach oben. Vielleicht war die hier. Vielleicht ist es hier. Nee, nee, da kommt <lacht> weiter. hier. Genius, Danny. Lass mich. Hol deine Eier! Hol deine Eier, hol deine Eier, hol deine Eier! Hol deine Eier. Hol deine Eier. Für okay. Oh, guck mal da, wieder nee, kommt man da zum Ende. Ja, da kommt man gar nicht hoch! Ja, aber da. vielleicht ist ja unsichtbarer.. Fragezeichen. Nee. Ein ist euch ein Nee. Lass mich nicht auf! Oh, lass mich in Ruhe, du klaust meine Eier. <lacht> Selber Eier. <lacht> lass mich doch, Alter, ist das nervig. <lacht> ich weiß. Das Am Anfang ist... fand ich's cool, aber das war auch nur der Anfang. Das ist Katastrophe. Mal. <lacht> Lol. Das geht immer, Homens. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Komm mal, warte mal Komm mal her. Mach mal nix. Ach so, hier. Hä, was? Wait! Rechts! Wie haben wir das übersehen? LOL! Oh, wir sind solche Blindfische! Erl. Oh mein ich Gott. Ich hab, sporten. ich hab gewusst, dass hier irgendwo oben was sein muss. Ich hab's gesagt. Okay. Das gar nicht gesagt. Lass mich raus, ich will raus! Sure. Ich seh nicht, wo ich bin! Du Cake. <lacht> ich mach aber gar nicht mehr mit. Ich bin out und over und over und out. Ich, ich hab den mitgenommen. <lacht> Brauchst du meine Hilfe? Es ist das so lang, ich das Level alleine. Schaff das. <lacht> Wo ist der Magnet? Egal, brauchen wir. Der ist hier, der hier. Der ist hier. Warte, wir machen Bronne nicht, guck. Wir machen das so, ich geh auf dich drauf. Nein, fuck. Na komm. <lacht> Na. Danke. Na <lacht> fuck. <lacht> <lacht> <Ja>. Ah, Revanche! <lacht> Bam! Weg mit dir! Ich werde nie wieder mit dir irgendeinen Kaffeekästchen machen! Weg hier! No! Oh. No you! Oh. Wenn es euch gefallen hat, Danny, was soll ich dann machen? Schlafen. Und dann schlaft ihr ein habt einen schönen Traum, äh, wo, wo, wo Danny vor nicht euch tanzt. Verpassen, like da lassen. <lacht> ein Däumchen wäre ein Träumchen. <lacht> <lacht> Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn Danny dann nicht mehr dabei ist, zum Glück. Ich meine, leider. Egal, ihr was ich jetzt mein Geld. so, nicht vorbei.